Das Recht auf Abtreibung sorgt in den USA immer wieder für heftige Debatten. Der aktuelle Supreme Court, seit Donald Trump mehrheitlich konservativ, hatte vor knapp einem Jahr das fast 50 Jahre lang geltende Recht auf Abtreibung gekippt. Das hatte viele Amerikanerinnen und Amerikaner entsetzt. Der Bundesstaat Texas wollte jetzt auch die Abtreibungspille verbieten. Aber die lassen sich auf Frauen in Staat mit Abtreibungsverbot schicken. Jetzt hat das oberste Gericht den Zugang, den Zugang zu beschränken, abgelehnt. Zumindest für den Moment. Torben Bürgers. Sie darf vorerst weiter per Post verschickt und zu Hause eingenommen werden. Bis zur 10. Schwangerschaftswoche. Die Abtreibungspille Mifepriston. In Deutschland unter dem Namen Mifigüne bekannt. Das Urteil des obersten Gerichtshofs ist ein Sieg für die Regierung von US-Präsident Biden. Entsprechend erleichtert dessen Reaktion. Es könnte für Frauen in ganz Amerika nicht mehr auf dem Spiel stehen. Ich werde weiterhin gegen politisch motivierte Angriffe auf die Gesundheit von Frauen kämpfen. Er hatte dem Medikament vor zwei Wochen die Zulassung entzogen. Matthew Kasmerik, ein konservativer Richter aus Texas, von Ex-Präsident Donald Trump ernannt. Er wirft der US-Arzneimittelbehörde FDA vor, bei der Zulassung von Mifepriston vor mehr als 20 Jahren legitime Sicherheitsbedenken außer Acht gelassen zu haben. Seitdem wurde die Pille nach Angaben der FDA von mehr als 5 Millionen Frauen genutzt. In weniger als 1500 Fällen habe es Komplikationen gegeben. The fact that die Tatsache, dass ein einzelner Richter in einem einzigen Bezirk, in einem einzelnen Bundesstaat im ganzen Land so ein Chaos anrichten kann, ist alarmierend. Ein Berufungsgericht in Louisiana hob das Urteil aus Texas vorläufig wieder auf, schränkte den Zugang zu Mifepriston während des laufenden Verfahrens aber ein. Dagegen zogen Regierung und Hersteller vor den Supreme Court. Der ist unter Trump deutlich nach rechts gerückt. Sechs der neun Richter gelten als erzkonservativ oder religiös. Entsprechend groß waren die Sorgen vor einer weiteren Einschränkung von Abtreibungsmöglichkeiten. Am Ende stimmten aber nur zwei Richter gegen die weiterhin uneingeschränkte Verfügbarkeit des Abtreibungsmedikaments, Samuel Alito und Clarence Thomas. Aus meiner Sicht haben die Befürworter von Abtreibungen und die Arzneimittelbehörde mit diesem Urteil eine Schlacht gewonnen, aber noch einen langen Krieg vor sich. Denn der Rechtsstreit um die Abtreibungspille geht weiter. Mitte Mai will sich das Berufungsgericht in Louisiana erneut mit dem Fall beschäftigen. Bis zu einem endgültigen Urteil können noch mehrere Monate vergehen.